Ein bisschen dicht dran, oder? Sollten die Tisch mal wo nächstes Mal anders stellen. Naja, du bist einfach fett. Bier steht noch da hinten? schlecht jetzt. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Genau, Jetzt willkommen zum Jahresrückblick. Das Jahr ist 2022. Hm. Was haben wir gemacht? Bier getrunken, hauptsächlich. Was kloppen wir uns denn heute in die Binde? Kann ich lesen? Kann ich Musst du mich immer bloßstellen in hier, sag mal? Kipp mal ein. Mann, oh. <lacht> Man, so Alter. Das ist ja peinlich, Mann. Oh, oh, Prost! Na also mal, wir sind bier wir, wir sind bier ich halt gesagt. Also ich kann ja mal unsere Gewinner von diesem Jahr einfach mal hinstellen. Das kannst du mal machen, wir haben ja nun alles da. Boah! Wow. <lacht> was soll denn das, ey? Wir testen heute das wunderbare oh, boy, hey. Unser Hennis ist mild, süffig und vollmundig. Prost! Oh, guck mal, guck dir das an. Der Rico hat extra eine Ausbildung für ihr gemacht, deswegen kann er ja nicht so gut. Kurz sagen, müde, süffig und vollmundig. Hast ah, du gelesen? Nee, bei nee. Wahnsinn, das ist der Peter. Der Peter, der kommt später. Warum nicht? das denn? Ja, Weiß ich nicht. Das ist ein Deutscher, das der kommt nicht zu spät. Fahren. Die Heidi und der Peter. Komm nicht in der hier? <lacht> <lacht> Empfehlung. Ja, genau. Also, dann auch mal trinken. Ja. Das ist in Ordnung. Gönnt euch. Also, man kann feststellen, Mönchshof hat auf jeden Fall gewonnen, wenn man hier mal von der Brauerei aus Oh ja, definitiv. Vier Stück stehen hier. Stehe mal Mönchshof, genau. Immer grüner, was wir unbedingt auch mal testen müssten, äh, ob das überhaupt so hinhaut, dass das überhaupt stehen darf. Auspacken oder wegpacken? Oder 10 packen? Hinpacken? Das mache ich später, ja. Betrachten wird man nüchtern. Wie will nicht gehen. Keine Ahnung. Wo wollte es nun mal gesagt haben? Inkippen. <lacht> ja, ja, jetzt mache ich mache Die Red Sonja, bei der guckt aber ohne KP1. Ja, man muss dazu sagen, dass wir innerhalb des Jahres, im Laufe des Jahres, ja unsere. Soll man sagen, unsere Testliste Unser Protokoll genau, jedes das, Mal ja. angepasst haben. Und ja. da kann es dann schon mal sein, dass sich da das eine oder andere ändern wird. Genau, das testen wir auf jeden Fall normal, wir haben es Grüner. Ja, also das hatten wir relativ am Anfang. Ne? Ja, ganz besonders stolz bin ich auf den Bernauer Torwächter. Oh, sehr schön. Das ist der Bernauer Zepter. Das musst du so tragen. Endlich mal ein Bier aus der, aus der Region, was richtig gut schmeckt. Ja, was richtig gut schmeckt, ja. Gold, ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. bewahren das gut und schütze es vor Bier und Oh ja! Der Sehr, sehr, sehr lecker. Also, meine Lieblingsbiere sind jetzt. Kannst du vielleicht nur für den Forno holen. Da muss ich aber gucken, wo man das am besten kriegt. Lecker. Edeka, ja? Cool. Also Teller. rings of Hell, ey. Traditionsreiche Bierspezialität. spezialität Na, na, na. Nicht, dass du gleich hier durch die Nase ziehst, hier. Ich will auch was davon haben. Schulden in der Farbe. Puh, sieht sehr gut aus. Hoch und durch die feine, zurückhaltende Hoffnung besonders mild in mir schmackt. Mann, ey, das ist ja lecker. Äh, das mir empfohlen. Schönen Gruß an Herrn Ruhs. Den grüße ich auch. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahr alles gut und schütze es vor gierigen Dieben. Welchen es nach diesem hervorragenden Waffenhandel gerüstet? Das Winterbier, das kriege ich momentan ja nicht. Ja, ja, oh, wir haben die Zimmer mit an. Ja. So ganz tolle Sachen. Das Weihnachtsbier von Mönchshof. Zeig mal, wie sieht denn das aus? Alles schön, alles leuchtet, wirklich von cool. Auf die fröhlichen Weihnachten. Der zieht sich. So, da hätte ich noch ein Jungfröhrchen. Frohes Weihnachten, auf Santa und auf den Mönchshof natürlich. Wie ein Goldbier von Mönchshof. Liebe Mönche, ja, ihr hab's auf. Mönchshof ja. hat's echt drauf, ja. Das ist gut. Und der Dittmarscher, weil es so eine kleine Flasche ist. Und, und ich vor. Ich auf Arbeit, laufen kann. Na Ja, natürlich. <lacht> kurz aufmachen. Du kannst aufmachen? Kannst du nichts verküppen. Wenn du umfällst, <lacht> kann ich rauslaufen. Äh, also, es ist das perfekte Essbarbier. Top Essbarbier. Weil, wenn du, wenn, du brauchst, wenn du ein bisschen länger brauchst, fünf Minuten, ja, dann wachst du zu und gehst in eine andere Ball. Fertig. Ja, du stellst das unten hin. Wie oft ist das passiert? Man fährt mit der Bahn. Wie oft ist das dann passiert? Nein, jetzt. Wie nicht oft ist passiert jetzt. Das passiert? Also seitdem ich äh, keine Bahn mehr fahre, nicht mehr, aber... Ah, wobei ja. das ja eigentlich auch Quatsch ist ja, war. So einer kleinen Pulle, so ein Verschluss. Ich finde das nicht ich finde das, okay, Quatsch. Ich finde das gut. Das Bambi mit so einem Verschluss ist so top. Du ziehst doch sowas in einer Minute weg. Ach, na, da nein. braucht man doch nicht so ein Verschluss. Ich bin noch nicht anderer. Oder bei der Arbeit zum Beispiel, wenn der kommt, musst du schnell schließen. Ja? Bringst du schnell auf. Pause? Raus. Oh, der Schiff. Ah. Moin! Ja, ich Hi. finde das Mensch auf Original und das, ähm, den Bernauer Torbich damit am besten. Und wirklich gut, die kaufe ich mir jetzt auch immer. Da investiere ich mir die Hände. Mensch, so Original. Hop auf. nicht so gierig. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ist was verschüttet? Ey. Die Farbe ist top, schön klar. Pushed. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bin ja mal wieder ja. begeistert. Ja, Menschshof, so fest. Ich hätte nie gedacht, dass Werners Grüner so gut ist. Ja, ja das steht da falsch. Das kann ich sehen. Das also testen wir doch mal. Und ansonsten war ich generell von Menschshof überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Biere so gut sind. Also, dass sie mir so gut schmecken. Ich glaube, ich spille, ey. die Schürze um. Ich dachte, du grillst jetzt. Nein, du drehst die Wurst um. Ah, für Ante. Mönchshof Landbier. Mildwürziges Landbier. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Ja, wenn die Mönche was drauf haben, dann ist das jetzt offen, oder? KKP1. Dann sag mal, was sammelt. Die brauchen wir jetzt nicht. Genau. Prognose. Viertel Land. Geht nicht. Schöner Schau. Jetzt dürfen wir endlich probieren. Problem. Ich fahre Das ist ja. wahrscheinlich das beste Bier, was wir bis jetzt getestet haben. Siehst du, haha. Ha. Das kann ja nie sein. Fünf. Hm? Haha. <lacht> Super. Fast rein, okay. Empfehlenswert. Okay, sauftet mal. Sehr lecker. Was können wir noch sagen über das Jahr äh, Wir haben ja unter anderem, du hast ja Pakete verschickt. Ja. Probierpakete. Ja. Dann sind alle angekommen. <lacht> Das ist sehr schön, also ein paar Kommentare ich ja schon gesehen, und ein äh, schönes Video. Genau, Einmal mal das Video vom, äh, von den Bierprobierern. leider ohne Reif, der war gerade K. Ja, ich hoffe, ihm geht's gucken. besser. Nehmen wir an, hoffen wir beide. Na klar. Äh, ansonsten, das von dem Biervergleich kommt noch, die fangen an mit dem Mord und Totschlag. Denz, Enrico, Bier. <lacht> Küritz an der Knatter. Bisschen. <lacht> <lacht> nicht... nicht vom Glas oder so, sondern von dem bisschen hier. Oh. <lacht> so, jetzt dürfen wir einen Schluck nehmen. Ach, Ui. Oh, boah. Das ist ja, als wenn man einen herben Kaffee trinkt. Also, ich hab es nicht. Ich bin zwar Biertrinker, aber das ist schon... Das ist halt so der ein Herbst. Ach Quatsch, das ist der Bier. So ein Schattenparker. Ich ja. bin eher so der, der gefühlsvolle, der leidenschaftliche Typ. Es versüßt den Tag und macht aus dem beschissenen Tag noch einen relativ guten Abend. Oh, die Neuzeller, also Schwarzbierbrauen, haben die drauf? Klar, jetzt können die ja die ja Die Wahrscheinlich im Bund. Das allerwichtigste am Bier trinken ist, dass ihr den Kanal hier abonniert. Ja, bin ich auch mal gespannt auf die Reviews. Mal sehen, was die sagen. Schauen wir mal. Was ansonsten gut ankommt bei den Zuschauern, jetzt offensichtlich, ist, wenn Enrico Süßströming ist. Oh. <lacht> <lacht> Ui, oh Junge! Oh. Oh. oh! Kriegst du nie wieder raus! Das ist jetzt ein Teil von dir. Alter! Tut echt mal weg, die Scheiße! Alter! Oh, hast du das abwartig? Ey, nie wieder! Das ist ein der Bengel! hier, Alter. Stinkt hier überall noch. Ja, überall noch. Ja. Das, also, Desinfektionstücher brauchen wir. Das reicht nicht. Oh ja. Was haben wir noch gemacht? hat Bier getrunken und komische Sachen gegessen. Wir haben dieses Jahr. Insekten haben wir gesnackt. Ja, ja. Besoffene Insekten. Das genau. An dir schwimmen Insekten. Wurmwasser heißt es. Wodka mit Crunch. Also. Hast du ihn? Hast du. Hast du ihn? Kaust du gerade? Knei da auch gleich ruhig. Na, Crunchy ist das nicht. Mm. <lacht> <lacht> oh. Ah, Gott sind wir alle drei genommen. Ah, ey. Also eine hervorragende Idee, finde ich. Das ist echt gut. Die Idee finde ich wirklich gut. Die Grüße gehen raus an Snack-Insekts. snack, -Insects. snack -Insects auch bei Facebook und Instagram, ja. Also, wir haben diese ja ein bisschen über die Hochs und Loti die Tiefs in den Nachrichten gesprochen. Paypal sperrt wieder Konten. Und zwar vor allem entweder zufällig oder bei Leuten, die halt nicht so gern gesehen sind. Berlin veröffentlicht Zahlen über Plagiate bei Doktorarbeiten. Es wurde dafür bezahlt, es wurde halt nicht selbst gemacht. Meinst ne? du? Ja. Die Grünen natürlich, äh, ein Senator ist mal wieder gegen Privatautos und äh, Einfamilienhäuser. Impfnömenwirkung, jetzt dämmert's. Prozente der Covid-Intensivpatienten stimmen natürlich auch nicht. Lauterbach-Verantwortung der Hitzewelle, die es nicht gibt. Transfrau schwängert im Frauengefängnis äh, zwei Mithäftlinge. Dann gibt es wieder die Sache mit den pathogenen Mikroben auf Masken. Impfpflicht verschärft, Hebammen Notstand in Bayern. Ja. Ja. Gestern länger Hände waschen, heute kürzer Hände waschen. Ganz wichtig, darauf müsst ihr achten. Gasverbrauch per Verordnung, jetzt kommt die Energiepflicht. Auch, ich sag mal so, sind ja auch nicht alle äh, Videos was geworden, ne? Ja. Ich erinnere nur an das Hasse Röder Hell. Ja, das Hasse Hell haben wir dreimal getestet. Wahnsinn brutal, ey. das hat uns echt verfolgt, ey. <lacht> Schmeckt ja nicht schlecht. Ja, schlecht ja, ist geht es geht nicht. Schon. Aber irgendwann mal Schluss, ja. Das ja. äh, grandiose Hasse Hell. Zum dritten Mal, so, wie, ich wie, will sie wie sieht das aus? <lacht> lass mich das wegpacken. Ey. Wie sieht das aus? Also im Gegensatz zum Original Hasseröder... Äh, ...so... Warte. Ja, das kann weg. Ja. Also im Gegensatz zum Original Hasseröder sieht es natürlich weniger ja gut aus. Ihr habt nicht mal einen vernünftigen Kronkorken für. Die Henne, dieses komische Rattenvieh, das hat sich auf jeden Fall verschlechtert. Ja, sieht aus wie eine dicke Taube. Ja, sieht sehr gut aus. Schmeckt schon gut, also kannst du den meckern. 17. Nee, 18. 18? Jetzt hier ich 16, Alter. Ey, Mann, was hör auf jetzt? 2. Also hast du da hell hinter. Ja, ausprobiert. Yes. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ähm. Ja. No. Vielen Dank. Rutscht du drin, aber nicht zu so doll. Fortnite, genau. Wir sehen uns. Im nächsten Jahr, beziehungsweise beim nächsten, zum nächsten, im nächsten Video. Okay. Genau. Bis dahin, Prost. Prost. Und macht's gut. Jutschluck. Mhm. Bis demnächst.